Holzkohlegrill Arban, sei gespannt. Der Land ist sehr bekannt hier für seinen Döner. Ja, ja. Und ich würde behaupten, hier gibt es das beste Steak. Ich würde wirklich behaupten, das beste Steak Deutschlands. Moin ihr Lieben! Und schön, dass ihr am Start seid. Ciao, grüß dich. Grüß dich, Rolle. Hallo, schön, schön bei dir? Dass, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ja. gerne, gerne. Ich habe letztes Mal gesagt, ich komme und ich komme. Ein Mann, ein Wort. Du machst mir heute geile Foodspots klar, ne? Genau. Ich habe drei Läden im Kopf für dich. Mhm. Wirklich richtig coole Läden. Da müssen du auf jeden Fall hin. King Shawarma, ehrlich, der macht äh? richtig brutales Shawarma-Fleisch, so äh? Döner libanesischer Art. Okay, aber wieso? Wie du wirklich sagen, der schlägt so die meisten anderen Shawarma? Ja. Äh? Ja, ja, also der äh? Name King trägt dazu äh? recht. Ja? Ja, aber ich bin Shawarma-Experte, kann ich dir das schon mal vorhin sagen. Und ich werde dir eine 100%. ehrliche Meinung geben. Ja, ich, ich weiß, du bist ehrlich und äh, deswegen, wir müssen okay. da auf jeden Fall hin. Dann habe ich für dich einen guten oshat döner Aber ich wollte dir nicht äh? das Döner zeigen, ich wollte dir eher das Steak da zeigen. Aber ist der Döner auch? Boah, Ehrlich? Also der zählt hier in der Ecke auf jeden Fall unter den, unter den Top 3, 5 auf jeden Fall. Top 3. Gut, dann esse ich den Döner aber auch. Das okay, muss auch wunderbar, noch. korrekt. Okay. Und dann hätte ich noch ein. Da gibt es außergewöhnliche Sachen. Wie, was hältst du so von Hirn und Schafszunge? Auch bin ich am Start. Alles ja? Außergewöhnliches her. Ja, okay. Das soll gesund sein. Ich habe gehört, mineralstofftechnisch. Wie ganz weiß, gut, wenn wir da jetzt anfangen mit so einem arabischen Frühstück beginnen. Geil, Mann. Gib mir gleich Hirn. Ich will Hirn fressen. Jalla! <lacht> Jalla. <lacht> Guck mal, ich dachte erst wir gehen da rein, weil das so optisch genau ist, habe ich jetzt erst gesehen, das ist gar nichts zu essen. Dann habe ich gesehen, da. Und jetzt sage ich zu Charo, das sieht eher unscheinbar aus so wie eine Kneipe, so eine Art. ne? Das war mal eine Kneipe. War das echt mal eine Kneipe? Das war wirklich mal eine Kneipe. Das ist äh. jetzt der Wandel vom Ruhrpott. In Dubai feiert man jetzt Oktoberfest und die äh. Kneipen im Ruhrgebiet sind jetzt so leckere arabische Läden geworden. Geil, auch so eine Suppe, ich kann so eine Suppe mit Pansen. Äh, Suppe hat er glaube ich nicht. Da. Äh. Aber wirklich geiles Hirn da. Äh. Geiles Hirn, Zunge. Leber. Ich habe mal eine türkische Affäre gehabt. Da habe ich mal ein bisschen in der rein. Ich weiß war gar nicht mehr, nee, das war Leber. Das war Leber, aber nicht so klassisch. Lamm, nicht Lammleber, irgendwie sowas. Lammleber, ja. Lamm gibt es, ne? Leber. Ja klar. Und die war geil. Gut, dann gehen wir mal rein. Und an euch auch gerne. Schreibt mal eure Empfehlung. Ich will ein Konzept machen. Abonnentenempfehlung testen. Und dann mache ich ein Video komplett von einem Abonnenten, der mir drei Tipps in seiner Stadt schreibt. Also schreibt mir drei Tipps in eurer Stadt. Also wenn ich hier durch bin, habe ich Herz, Hirn, Nieren, Hoden. Ja, ja, ja, äh, immer okay. Wollen wir Hoden essen? Ja, safe. Ja, ehrlich? Ja, klar. Okay. Sch schmecken die gut? Die schmecken gut an. Oh, lecker, lecker Hoden. Das so Feeling ja. einmal hast, so wie der Laden aussieht. Lass uns hier schon mal in Tresen reingucken. Schau, kannst du uns ein bisschen zeigen, was das alles ist? Ja, hier äh, haben wir wirklich leckere Crispy-Dinge. Machen die auch alles selber. Ja, äh. ja. da ist einmal die gekochte Variante. Ein bisschen Lachs. Hühnchen, das wird mit, mit Fahita Sandwich ja. gemacht, kleine Steaks, Minutensteaks, Trappen, mm. Hähnchenbrust und das ist diese interessantere Ecke, warum ich dich eigentlich hier haben wollte. Ja. Hier haben wir lecker Hirn, Zunge, Leber. Rosto, das ist Rostbier. Oh Oha. Was ja, da am wir drin? Ah, die heute ist nicht unser Tag. Keine Hoden? keine Hoden. Ah Scheiße, da muss ich noch mal extra kommen. Okay, aber guck mal, jetzt nur mein Feedback. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das sieht lecker aus, dass das hier da rein. Das sieht nicht eklig aus oder so. Ich finde das sieht anstrengend aus. Ja, das ist appetitlich. So, und hier haben wir die Standardsachen noch. Ne? Das sind die Standardsachen. Das ist jetzt hier? Da macht das hier Ach, Das ist Hirn. Das kommt da rein. Sandwich machen wir lieber ein anderes mal lieber so das Hirn enthalten, ne? ja, oder? Ja, doch. Lass so mal, weil das stoppt auch zu doll mit dem Brot. Gucken wir, sollen wir Ja, ne? Ja. den Rest nehme ich mit für Freundin. <lacht> ja, aber ich sag ihr nicht, was das ist. Wie schon angekündigt, schaue auf den Döner, werde ich zumindest noch antesten. Ich sag jetzt schon mal, Leute, das wird eine heftige Foodtour. Mit in der Innereien, alles drum und dran. Ich habe da so Box drauf, glaubt ihr nicht. Ich habe gesehen, dass sie uns hier schon was hingepackt haben. Also, das sind so Pava-Bohnen mit mhm. Kichererbsen. Äh. Damit das so mit Kumieren, Knoblauch, Oliven äh. und so. Dann haben wir hier Kichererbsen mit frisiertem Brot, Joghurt, Knoblauch und geröstete Nüsse. Das ist Zunge? Geil, das ist Zunge. Okay, das, das ist Gehirn. Das ist Gehirn. Jetzt wow, kommt die Schauwarme, oder? Richtig geil nach Zitrone, oh, richtig die, die Frische noch mit drin, ne? Schön. Zunge oder Hirn? Wir fangen an mit Hirn, würde ich sagen. Okay. Und das Thema hier schön. Oh. Ich habe hier schön das Hirn. So startet man den Tag. Oh, Gewürzburger, Kumin, Knoblauch. Mhm. Die Gurken noch da drin. Also man ist erstmal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst. Dann geht mit irgendwie Vorbehalt daran, als jemand, der das nicht kennt. Sehr präsent auf jeden Fall diese Knoblauchcreme. Also irgendwie erinnert mich das ein bisschen, ich weiß nicht warum, an den Fisch, ich weiß auch nicht. Fisch, der Beigeschmack, ja, das ist so was mir im ersten Moment einfällt, ganz Neuland. Also es ist so... Es vergeht im Mund halt, ja, sehr sehr soft, sehr sehr sehr sehr mäßig Da sehr sehr sehr sehr meine Gedanken zusammeln. Gehen wir mal jetzt zu Zunge war das hier. Oh, das, das ist sehr Wie sehr ich das noch vergessen? Die sind wirklich auch genial, die kleinen sehr Also erstmal hier jetzt die Zunge. Sehr schönes Fleisch. Das ist aber nicht vom, vom Huhn, ne? Ein huhn das ist doch nicht ganz Schmeckt wie Truthahn, Ich sag's euch. Jetzt gehen wir mal zur Kippe. Nimm hier mal einer. Richtig schönes Sock von innen. Gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Weißt du, woraus die Kruste besteht? Die Kruste? Das ist ein ganz feiner Burgwurst und Rinder-Tata. Echt? Ganz fein, ja, ja. Ich werde dir mal nebenbei schon mal ein bisschen die Dings snacken. Ich liebe ja sowas. Hülsenfrüchte. Alles hier mal mit rein. Ich zeige euch hier mal meinen Löffel, den ich mir hier drauf nehme. Was ist das für eine, sage ich mal, jetzt cremige da drauf? Das sind die Bohnen selber. Das sind die Bohnen auch, aber gestampft. Oder? Die werden ein bisschen gestampft beim Kochen schon. Mhm. Schon Olivenöl drin. Der macht das halt nochmal schön geschmeidig. Und das haben wir hier schön. Wie ihr seht, Cashewkerne angebraten. Das müsst ihr selber mal zu Hause machen. Ich habe schon oft gemacht. Angebratene Cashewkerne. Heftig. Ich mag gerne in diesen Kontrast zwischen das ist irgendwie so das Herbe der Nüsse, noch angebraten diese schönen Rötterungen, dann das sanfte vom Joghurt dazu. Hier richtig schön soft, richtig schön. schön. Unten hier ist Neues hier in der Mitte genau. Da ist der Käse und hier oben drüber ist Thymian, seht das ist genial, Leute. Das ist genial. Ihr habt erst durch die Kräuter oben, die auch gleich durch den Ofen angepresst sind, habt ihr so eine leichte crunchy Kruste, die aber natürlich so brüselig ist durch die Gewürze. Und dann kommt der schöne Käse durch. Schön weich, soft, oh. seht so, ihr Wenn wir jetzt nochmal anders an den äh, libanesischen Döner werden. Interessant. So eine ganz leichte Bitternote ist da drin. Weißt du, was ich meine? Herbenote. Das sind, glaube ich, die Kapern. Kapern hätte ich jetzt nicht gedeutet, bin ich ehrlich, aber merkst du so dieses Herbe? Top, Schauer. Top. Der Mohammed hat mich gerade gefragt, was mir am besten gefallen hat. Der könnte direkt auch mein Urteil. Ich würde so von 10 Punkten 8,3 geben. Alles durchweg top. Hören, muss ich aber sagen. Da konnte ich mich nicht so ganz dran gewöhnen. Also Hören war für mich zu Neuland. So, das war, das bin ich auch viel ja. Aber zum Beispiel Zunge, diese Zartheit vom Fleisch, dieses unbekannte, orientalische von dem Shawarma, Shawarma habe ich noch nie so gegessen wie hier, von der Art auch. Dieses Brot, was sie mir gegeben haben, das, das war auch, wirklich. Hat mir sehr gut gefallen. Das Beste, ich meine, dann Shawarma, das Brot, aber die Kichererbsen und so, alles top, alles Wir sind bei King Shawarma am Start. Du hast eben schon angeteasert. Ey, ich werde Dinge erleben, die ich so im Leben noch nicht erlebt habe. Ich, ich gehe stark davon aus, du wirst auf jeden Fall Sachen probieren, die du. Glaubst ich habe bisher nicht probiert Okay. Lass mich überraschen. So, rein da, rein da. Wie geht's dir? Ich habe Bordel mitgebracht. Ich habe dir von dir erzählt, dass du der wahre King of Shawama bist. Schauwama. Du hast ja gerade bei Barbara Griff probiert. Du willst gleich kannst du sagen, welcher besser ist für Werde ich ehrlich sagen. Ja. Aber nicht, dass ich jemand auf dem Chip trete. auch nicht dir nicht, dass du ah. einmal mich hier rauskriegst. So. Schlägerei, Klanschlägerei. <lacht> Boah, geil. Siehst du das? Warte, lass mich reden. Das ist selbstgemachte suchu Wurst. Woher weißt du das? Ist das? Ja. Ja, ja. Das ist wirklich die libanesische Zusuchung oder arabische Zusuchung ja. und diese Müschen musst du auch probieren, mmh. wir sagen dazu macht alle oh, das macht ja auch hausgemacht alles, ne? Alles aus eigener Herstellung. Ja, was für ein Fleisch ist das? Das ist Kalbfleisch. Aromisch Fett, das zieht schön runter in den genau. Spieß rein, ne? Das ist herrscht ja so schön, ist schön. Sieht aus wie ein Krieg hier, Stacheldraht, weißt du? <lacht> Stacheldraht, ne? <lacht> ja. Guck mal. Oh, da wird jetzt das Fleisch zubereitet hier. Bei uns wird das mit Essig mariniert, ohne Öl. Mit Orange auch und, und Zitrone? Margen, Zitrone, Zwiebel. Und dann oh, kommen meine oh. Gewürze rein. Und noch eine Sache, die darf ich aber nicht sagen. Ja, komm, komm, du ruhig. Guck mal, viele sagen Öl oder Milch. Äh? Ich tue da rein, damit das Fleisch ein bisschen hell bleibt. Puh, ohne Joghurt, äh? ohne mich, ohne nichts. Habt ihr da lang rumgetüftelt? Das, das, ich das? Zu sagen, das hat mein Vater vor 40 Jahren gemacht. Ich hab's einfach so übernommen. Boah, Luxus, ja. Ne? Dein Vater, wie lange, wie viele Jahre macht er das? Na, äh, 50 Jahre. Ihr müsst so sehen: sein Vater hat 40 Jahre dieses Rezept verteidigt, 50 und er hat jetzt alles rausgehauen, ganzes Rezept. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da sind ja noch meine Gefühle. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> euch an, Leute. Hier das schöne Shawarma. Wird er mal direkt im Stehen jetzt reinbeißen. Jetzt glüht das noch. Für jetzt. Leichte Säure, auch durch dieses Sumak, was wir da haben. Merkt direkt auch, dass es dieses sanfte Fett ist. Wie gesagt, die machen ja diese Fettlagen rein. Dieses Geschmeidige vom Fett und dann die Säure. Schau, genial. Shawarma mit Ansage. Wer wisst, ich bin ehrlich. Ich will niemals zugang, zu wenn es das Beste meines Lebens. Und ich habe wirklich jetzt viel Schawama gegessen. Gute Shawarma. Den hier gebe ich ohne Scheiß. Den gebe ich 9 Punkte. 9 von 10 Punkte. Wenn ihr besseres Shawarma da reinhaut, in die Kommentare. Wieder 250 Euro Gutschein. Setz dich aus. Das wird dauern. Das wird dauern. Auch diese Sesamsoße da drin. Du hast diese frischen Gewürzgurken. frische Kräuter, diesen zwiebeln mix einfach ausgeklügelt. Das ist erstmal die Suju-Wurst, hier werde ich probiere. guck mal das hier auch noch. Dann gibt es immer dazu, zu den Salat. Hat nichts zu tun mit einer Suzuju-Wurst, die du kaufst. Du legst das so an, an den Mund, hast da schon die Gewürze komplett in deinem Mund drin. Sehr würzig, Explosion im Mund. Und jetzt... Wild. Guck mal, hier der Salat, Leute. Schön mit Walnüssen drin. Rosinen. und Hier noch schön mit Granatapfelkernen drin, der Salat. Schöne Süße drin. Diese Rosinen, das sind auch kein... Ich glaube, die sind noch mal extra ein bisschen süß. Die sind ein bisschen bissfester. Kaum Salat. Du musst. Der ist cremig. Also was ich bei dem Humus geil finde und ich habe auch schon viel Humus im Leben gegessen. Du merkst richtig dieses, ich sage jetzt nicht nussige, weil es ist ja keine Nuss, aber dieses Sesam-mäßige. nussiger Geschmack. Genau, das Nussige da drin. Du das richtig raus. Es ist nicht irgendwie verfälscht. Und ganz ohne Scheiß, ohne die anderen bisschen habe ich eben top bewertet. Aber den kann ich, wenn ich Gesamtnote für das komplette, das du angegeben musst, gibt es auch eine 8,8 von mir. Ist nicht in Wurde zu passen. Die Würste auch echt heftig. Mal so eine Sucuk selber gemacht. Alles was wir hier bestellt genau das gleiche. Okay, schade. Wo geht es als nächstes hin? Als nächstes geht's nach Reson Kitchen nach Abant. So, es gibt wirklich ein da? ganz krankes Steakfilet, oh. auf eine besondere Art oh. zubereitet und auch wirklich einer der besten Döner hier im Ruhrgebiet. So mein lieber Charo, wir sind hier beim Laden Nummer 3, ich sehe schon Holzkohlegrill steht da, aber wir haben was ganz Spezielles Holzkohlegrill Aband. Sei gespannt. Der Laden ist sehr bekannt hier. Erstens für seinen Döner. Ja. Und ich würde behaupten, hier gibt es das beste Steak. Okay, das beste Steak so in der Umgebung oder vielleicht Deutschland oder was du kennst? Ich würde wirklich behaupten, das beste Steak Deutschlands hier. Echt? Bei Arbeit. Okay, da muss ich ausnahmsweise, da bin ich auch mal ehrlich, sagen, ich bin kein Steak-Experte. Döner im Vergleich zu denen, ich habe bei Bershara auf dem Kanal schon mal Döner getestet. Ich glaube, 9,1 gegeben, 9,2. Würdest du sagen, der hier schlägt den anderen? Nein, ich bin offen und ehrlich, mhm. aber nach Artukru kommt Orban. Okay, aber ist ja Geschmackshaft? Vielleicht finde ich ihn geiler. Genau. Man kann hier über den Laden. Der ganze Döner ist sehr, sehr lecker. Aber, das muss ich dazu sagen, So die Aufbauung mit Brot und Salat ist ein Fleisch nicht würdig. Also das bräuchte noch ein Push. Das Brot und den Salat. Das ist eher, sage ich mal, Standard. Und das Fleisch ist Premium. Aber wenn die das, das, äh, den Salat, Soßen optimieren, dem Fleisch anfassen auf das Level, dann wäre noch heftiger. Ich hätte jetzt eine, eine 8,5 gegeben. Das Fleisch einfach, das ist das Herz, das ist heftig. Aber halt der Rest hat es ein bisschen gedämpft. Dann merkt man merkt das Fleisch extra klasse. Zum döner was hast du ihm gesagt? Also, wie gesagt, ich habe ja nicht reingebissen, ich kenne den Döner. Mhm. Und jedes einzelne Wort, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Mhm. Absolut, 100%. Mhm. Also, das Fleisch ist Premium, ist top. Aber Brot und Salat, da kann man noch mehr rausholen und dann wird da mm. auf jeden Fall noch weiter oben. Genau. Und demnächst ja. habe ich noch ein Attentat vor, mhm. auf Rolle und seiner Community natürlich. Lasst euch überraschen, das wird noch hoffentlich im Januar bei mir auf den Channel Leute. Also ich, ich, ich, ich weiß es ja schon, es wird brutal, ich sage es euch, das wird alle Rahmen sprengen. Eine <lacht> ne <Propa lacht> so unter mehreren YouTubern, wer dabei ist, kann sich glücklich schätzen. Ja. Und ich werde dabei sein, das wird richtig heftig. Macht also. euch auch was krasses gefasst. Ja. Damit du wirklich den Genuss dieser Butter ja, ja. auch richtig schmecken kannst, Anja hat mir einen Trick gezeigt: ja. immer Brot aufbadern, es ist ein bisschen sein. so, auch hier so, so ziehen lassen, ja, genau, richtig schön rein, ein bisschen ziehen lassen. Da -da. Jetzt ist das so schön vollgesaugt. Bitte, Rolle. Mhm. Okay. Sag mal bitte jetzt nur der Geschmack ohne Fleisch, ohne nicht. Das ist so nur Brot und Butter. Das ist krass, das hat so einen Touch. Das erste, was mir in den Gedanken kam, wenn ihr ein schönes Rumfleck oder so habt und außen das Fett, was so richtig weich ist und natürlich Geschmacksträger, voller Geschmack. So hat das hier eben geschmeckt. Ganz verrückt. Mhm. Ist das so ein Favorite-Essen von dir, einfach Steak? Ich esse das sehr gerne. Mhm. Also, Fleisch, Steak, ich esse wirklich alles sehr, sehr gerne. Mhm. Ah, mal, und immer noch rosa. Edele Kruste von außen, das heißt, was ihr am Anfang auf dem Grill gesehen habt, das richtig scharf angebrannt ist. Habt ihr natürlich einen schönen Fleischgeschmack, ganz präsent. hat man einfach nicht bei jedem Steak. Man denkt, man kauft den ein schönes Steak, ist zu Hause, zack, haut auf dem Grill, schmeckt gefühlt nichts. Ihr müsst es glauben, wenn ihr das hier esst, kann ich nur empfehlen, mitwischen. Ne, ich guck das hier rein, müssen wir rein damit. So will ich dich haben, bist du Genau. Ich bin wie gesagt, Charo, kein Steak-Experte. Also so viel, was ich sagen kann. Das Fleisch in der Kombi mit dieser Butter ist einfach was ganz Besonderes, was Einzigartiges. Was ich so noch nie gegessen habe. baba mäßig Hammer. Mmh. Oh also nochmal ein schönes Dankeschön sagt man, an alle Schaberts. Genau, Schaberts und Bananen. Also, ihr seid herzlich eingeladen zu Alles gut Hier ist mit Charo. Das ist der Pott, Junge. Das ist der Pott, Wir lieben uns hier alle. Hier gibt es lieber so. Scheißegal, was für eine Nation, wo du herkommst, wie du aussiehst. Hier ist jeder wirklich gleich. Im ja, diese Wärme spürt man irgendwie. Und die Botschaft finde ich richtig geil von dir, Charo. Das wollte ich auch nochmal sagen. Danke. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin so vollgefressen. Ich sag's auch. Also. Es war sehr schön, dass du wieder hier im Ruhrgebiet warst. Ja, Mann. Immer wieder gerne. Danke dir für die Tour. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Auch wenn ihr noch was sehen wollt in der Richtung, schreibt es rein in die Kommentare. Genau, bist immer wieder ein gern gesehener Gast. Wie gesagt, wenn ich im Norden bin, komme ich dich besuchen. Ich hoffe dir und deiner Community hat die Ruhrpol Food gefallen. Ich hoffe auch. Wir schauen mal. Wir, wir, wir werden auf jeden Fall noch was zusammen machen. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo und einen Daumen nach oben. Und auch die Glocke an. Und abonniert mir den Show. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin der Meinung, ab heute nicht mal Holle 2, 1, was weiß ich was, sondern lass uns den Abo-Holle denn. <lacht> nein, nein, nein. Bis zum nächsten Mal.